Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. Rick Hanson von der Berkeley Universität hat es einmal so beschrieben. Ihr Gehirn ist wie ein Klettverschluss, wenn es um negative Erfahrungen geht und ist so glatt wie Teflon, wenn Ihnen Positives begegnet. Ich finde, Rick Hanson hat mit diesem Bild sehr anschaulich auf den Punkt gebracht, was ich in all meinen Videos vermitteln will. Danke Rick. Natürlich hat er auch erwähnt, dass die erhöhte Aufmerksamkeit auf das Negative, das Gefährliche etc. für unser Überleben in der Savanne sehr nützlich war. Deshalb hat die Evolution dazu geführt, dass wir diese Stärke immer weiter entwickelt haben. Das ständige Ausschau halten, was gefährlich werden könnte, war zwar sehr nützlich im Überlebenskampf in der Wildnis, aber in der Partnerbeziehung ist es von großem Nachteil. Für das Erle Überleben im täglichen Beziehungsleben ist es viel besser, die positiven Momente mit einem Klettverschluss ganz festzuhalten und die negativen eher wie auf einer Teflonpfanne von uns schnell wieder abperlen zu lassen. Das ist einfacher gesagt als getan. Denn was in unseren Genen als Fähigkeit angelegt ist, kann zwar geändert werden, aber braucht regelmäßige Übung, um es zu entwickeln. Um sein Gehirn für die moderne Welt und für eine optimale Beziehung up to date zu bringen, hat sich folgendes Vorgehen bewährt. Das Training nenne ich das Einmal als der Liebe. Es besteht darin, sich einmal am Tag eine Minute zu gönnen, um den kleinen schönen Moment in den letzten 24 Stunden der Beziehung nochmals in Gedanken zu erleben. Damit der Klettverschluss auch hält, ist es wichtig, diesen Gedanken auch festzuhalten. Auf couplecoaching.de stelle ich Ihnen eine Love graffiti seite zur Verfügung, auf der Sie anonym und öffentlich Ihre Fundstücke speichern können. Weitere positive Sichtweisen für Ihre Beziehung erfahren Sie, wenn Sie meinen YouTube-Kanal abonnieren.